Hallo, in diesem Video möchte ich Ihnen zeigen, wie Sie eine Multiple-Choice-Frage in Ilias erstellen können. Ich zeige Ihnen hier die Variante, wie Sie in einem Ilias-Fragenpool die Frage erstellen können. Natürlich können Sie aber auch direkt in einem Test, je nach Einstellung, die Fragen erstellen. Klicken Sie zunächst auf den Button Frage erstellen und wählen Sie hier beim Fragetyp Multiple-Choice aus. Klicken Sie auf Erstellen. Geben Sie der Frage zunächst einen Titel, damit Sie die später wiedererkennen. Dann ist es in erster Linie für Sie zur Orientierung der Fragentitel, damit Sie später bei den großen Fragesammlungen auch die entsprechende Frage schnell finden können. Geben Sie dann hier im Bereich Frage Ihre Frage ein. Ich schreibe mal, was lesen Sie gerne. Und könnte das auch noch hier mit dem Editor oben mit entsprechend bearbeiten, formatieren. Falls Sie Ihre Frage mit Word vor, beispielsweise schon vorgeschrieben haben, können Sie hier diesen Button mit dem blauen W auswählen vorher, um dann hier in dem sich öffnenden Fenster die Vorlage aus Word mit hineinzukopieren, und um, um es hier einzufügen. Es kann ansonsten zu Problemen bei der ähm, Fragendarstellung kommen. Dann weiterhin gibt es hier unten die Bearbeitungsdauer. Die ist aber derzeit deaktiviert. Sie können auswählen, ob Sie die Antworten mischen lassen wollen und ob es eine Antwortbeschränkung gibt, wie Sie hier auch lesen können. Mit dieser Einstellung lässt sich die Anzahl durch den Teilnehmer wählbarer Antworten einschränken, dass also einfach nicht alles angeklickt werden kann. Ich nehme hier als Beispiel einfach mal, Drei Möglichkeiten, drei Antworten dürfen ausgewählt werden. Dann gibt es hier noch den Antworteditor. Zurzeit sehen Sie hier unten den Editor für mehrzeitige Antworten, die also wirklich ein bisschen mehr Text umfassen und auch hier den Editor bereitstellen, um den Antworttext zu formatieren. Es gibt aber auch die Möglichkeit, einzellige Antworten darzustellen. Das zeige ich Ihnen gleich im Anschluss. Dann würde ich hier die erste Antwort hinzufügen. Ähm, nehmen wir als erstes Krimis. Da ich auch ein Krimi-Fan bin, würde ich hier einen Punkt vergeben, wenn die Antwort ausgewählt ist und keinen, wenn die Antwort nicht ausgewählt ist. Mit dem Plus hole ich mir die nächste Antwortmöglichkeit. Dann nehmen wir mal Liebesromane. Da würde ich sagen, gibt es auch einen Punkt bei ausgewählt und keinen für nicht ausgewählt können hier durchaus aber auch mit halben oder Minuspunkten arbeiten, wenn Sie das möchten. Was haben wir als drittes? Sachbücher. Da geben wir mal einen Punkt, wenn es nicht ausgewählt ist. Und noch eine vierte Antwort. Ähm, nehmen wir mal fremdsprachige Bücher. Da gibt es auch einen Punkt, wenn es ausgewählt wird. Haben Sie dann alle Antworten eingestellt, klicken Sie auf Speichern, um Ihre Eingaben zu sichern. Wir können uns das in der Vorschau mal kurz anschauen. So würde das dann aussehen. Hier sehen Sie auch den Hinweis dann für die Lernenden, die den Test absolvieren, dass maximal drei Antwortmöglichkeiten auswählbar sind. Ein Hinweis noch im Vergleich zu den Single-Choice-Fragen. Die Single-Choice-Fragen haben ein rundes Auswahlkästchen und hier bei dem Multiple-Choice gibt es viereckige Auswahlkästchen. Wenn ich jetzt hier einfach mal drei auswähle, ist das vierte Kästchen in dem Sinne gesperrt. Es können also wie angegeben nur drei Antwortmöglichkeiten ausgewählt werden. Nun zeige ich Ihnen noch ganz kurz, wie die einzelligen Antworteditoren äh, aussehen. Wenn Sie sich erinnern, hier unten konnten Sie ja das auswählen, wenn es wirklich nur ganz einfache Antworten sein sollen. Wähle ich hier den einzelligen Antworteditor aus, speichere das erstmal zwischen. Und dann sehen Sie, dass es hier wirklich sich ganz einfach äh, bewegt, keine großen Editormöglichkeiten, Formatierungsmöglichkeiten gibt. Dennoch ist aber auch hier die Möglichkeit gegeben, eine Antwortgrafik mit dazu hochzuladen. Soweit zu dem Thema Multiple-Choice-Fragen. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Erstellung.